Hallo Leute, ich bin WePipe Tutorials ähm, und das hier wird mein erstes Infovideo ähm, Bei meinen Videos geht es darum, wie man eine Bon oder auch eine Pipe mit normalen haushaltsüblichen Gegenständen bauen kann Ich werde hier natürlich noch einen Kanal-Trailer veröffentlichen bevor dies geschieht und ja mehr gibt es hier erstmal nichts zu sagen ja, Mein Kanal ist ja jetzt gerade mal 10 Minuten alt hier hat sich noch nicht viel getan. Na, vielleicht tut sich da heute noch was, aber nein, ich glaub's nicht. Na naja, gut, das war's erstmal. Man zieht sich dann. dies. eine, steht im Schrank, weil ich die nicht dann hab ich ne große für den Wohlgenuss entstehen Und die im Auto ist ganz klein, damit die Kopse nicht mehr sehen Und meine blaue die geht automatisch Feuer Die Sprite ist zwar nicht günstig, vom Computer gesteuert Wäre Schule hätte ich das Abitur Ich, ich kann schon ganz deshalb mach ich eine Kur Und das Beste, ich muss ne Klasse selber kaufen Weil die coffee sitzt besitze gern an meinem Pfeifen Ich hab das hundertfache an Borgens, was du zu so Hause hast Meine Sammlung ist so groß, ich hab ne gläsernen Ballast Und für meine Weiße zum Wandern und eine für die Rast und Meine brauche ich manchmal einfach so oder simultan zu meiner PS2. illegal, ist sowas allemal. Deshalb habe ich auch für Babylon eine getan. Illegal, Militär sieht sie aus. Für Krieg ist sie nicht taub. Okay, trotzdem ist einfach, dass sie meins, dass zu laut ist. Hey, ja, schon Besitzer gerne meinen falschen rauchen ja. die Hände nach oben, nach links Und nach rechts, die Hände